Hey, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir, Venti? Ja, äh, ja, ich habe irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen, ich weiß nicht. Oh nein. Ja. Hast du irgendwas da? Du so, lass, lass mich mal überlegen. Doch, ja. Hast du es schon mal mit einer heißen Waffel versucht? Die heiße Waffe? schläft. Moment, ich habe da was vorbereitet. Hey, Gott! Ah, aua, aua, heiß. Halt still! Ah, es wirkt nicht, wenn die Waffe verrutscht. Aua, aua, aua, Au, ah, mm, ah, lecker. Nein, nein, erst essen, wenn es kalt <lacht> ist. Die ist ausgependelt. <lacht>